Willkommen zu Frequent Traveller TV. Heute seht ihr, dass wir ein bisschen improvisieren. Wir sind heute intellektuell unterwegs. Also ich zumindest, Mario, sitzt ja wie immer draußen aus, auf, ja. außerhalb vom Flugzeug. Genau, es ähm, ist auch ganz schön kalt. Ja, das ist richtig. Ähm, ich äh, selber habe jetzt zum ersten Mal wieder seit langem die Face-HD-Kammer, wie die auch immer heißen mag, bei der Bude hier genutzt. Deshalb haben wir das Bild. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein Thema, was wir euch näher bringen wollen und zwar Lufthansa. Wurde heute in einigen Blogs etwas genötigt und wurde gesagt, die haben die E-Voucher entwertet. Nein, wir finden, die E-Voucher sind nicht entwertet worden. Aber lasst uns doch einfach mal erzählen, was wir von den E-Vouchern halten, was da für Neuerungen sind, weil man aus allen Buchungsklassen jetzt die E-Voucher nutzen kann. Allerdings ist die Anzahl erhöht worden, was natürlich in meinen Augen logisch ist. Aber was sagen wir dazu, Herr Hofmeister? Alle weiteren Infos nach dem Intro. Dann geht's los. Ja, auch mit dem intellektuellen Hintergrund, äh, mit der Bibliothek, äh, ja, muss ich euch sagen, ganz einfach, Abonnierbefehl, abonniert uns, den Kanal dann natürlich mit der Glocke belohnen und dann auch unten immer wieder kommentieren, ganz, ganz wichtig, und diesen Beitrag liken. Das sind die vier Dinge, die ihr tun müsst, 4, 4, 4. Und dann gehen wir auch schon direkt ins Thema. Mario, ich hatte es schon erwähnt. Die Freunde ähm, aus der Blogosphäre haben da gesagt, das wäre eine, ja, eine Reduzierung. Wollen wir noch mal kurz resumieren, was E-Voucher sind? Wollen wir resumieren, warum dieses Jahr so viele E-Voucher rausgegeben worden sind? Und dann resumieren, was die Änderung überhaupt für uns als Viehreisende, die wir jetzt viele Voucher haben, je nachdem welchen Status ja. wir haben, was wir damit jetzt machen können und ob das eine wirkliche Entwertung ist? Ja. Also meines Erachtens nicht, aber da kommen wir ja später zu. Ja, dieses Jahr gab es viel E-Voucher, wobei ich meine noch gar nicht bekommen habe, meine zusätzlichen für eine Statusverlängerung. In diesem Jahr haben die Frequent Traveler einen E-Voucher bekommen, die ja sonst gar keinen bekommen bei einer Verlängerung. Die Senatoren haben zwei zusätzliche bekommen. Das heißt also, wer dieses Jahr verlängert hat, hat nicht nur seine zwei, die er normalerweise bekommt, sondern bekommt noch zwei obendrauf. Und die HONS, da schaue ich jetzt Herrn Kosten an, die HONS haben vier zusätzliche bekommen, zu den normalerweise sechs, die es gibt bei Verlängerung, soweit ich weiß. Also ein großer e voucher Segen die man dann entsprechend einsetzen kann. Und wofür kann man sie einsetzen? Für Upgrades bei Flügen. Und äh, nun war es halt in der Vergangenheit so, das kann der Lars wahrscheinlich gleich noch viel besser erklären, dass man nur aus bestimmten Buchungsklassen diese E-Voucher überhaupt einsetzen konnte. Und ähnlich wie die Lufthansa-Gruppe es jetzt auch möglich macht, mit Meilen aus ganz günstigen Buchungsklassen abzugraden, geht das jetzt auch mit den E-Vouchern. Verständlicherweise natürlich, wenn ich aus einer Meilen- oder aus einer Buchungsklasse, die vorher überhaupt nicht upgradefähig war, mit einmal upgraden darf, was ja ein Fortschritt ist, dann natürlich mit einem E-Voucher mehr. Und im Grunde war die Regelung ja vorher auch schon so. Zum Beispiel, ich hatte ja normalerweise brauche ich immer zwei E-Voucher, um in die nächsthöhere Klasse zu kommen. Aber zum Beispiel bei relativ teuren Premium-Economy brauche ich, um zum Beispiel einen Langstreckenflug in die Business Class abzugraden, ja auch jetzt schon nur noch einen. Und es ist doch völlig klar, wenn ich eine aus einer ganz günstigen Klasse upgrade, was vorher nicht ging, dass ich dann mehr brauche. Also insofern finde ich es eher eine Aufwertung der E-Vouchers, weil ich jetzt ja noch mehr damit anfangen kann. Und gerade wenn ich mehr habe, kann ich sie auch mehr einsetzen. Ja, also insofern hast du ja einen schönen Überblick <lacht> gegeben, dass die E-Voucher halt wirklich dazu da waren, dass man halt upgraden konnte richtigerweise der Hornstarker bekam äh, sechs oder bekommt sechs hat dieses Jahr vier bekommen wenn er sich dieses Jahr requalifiziert oder qualifiziert hat heißt ja. also zehn ich glaube ich habe sogar selber noch mal mehr äh, insofern äh, du solltest deine Meilen ja auch bekommen oder beziehungsweise e-Voucher bekommen wenn die Meilen gut geschrieben sind und der nächste Durchlauf soll wenn ich es richtig im Kopf habe im Dezember sein für die Senatoren also insofern da ein bisschen Geduld Gültigkeit ist zwei Jahre und es war ja immer so dass die Buchungsklassen K L und T nicht upgradefähig sind, weder mit E-Voucher, ja. also auch nicht mit, mit Meilen. Und deshalb blende ich ja. euch das einfach mal ein. Ich habe das jetzt mal so quasi als Overlay. Da sieht man das, dass wenn man aus der Economy Class, und wir reden jetzt hier wirklich immer über Intercon-Strecken, also diese europäischen ja. Geschichten, das lohnt sich jetzt wirklich nicht, darauf einzugehen. Das ist mal mit einem äh, Voucher äh, gewesen. Aber hey, äh, die Business Class, die inner europäische, also auf der Kont, die ist äh, auch mit Tasting Heimat immer noch nicht so, dass man sagt, das lohnt sich einen Voucher zu nehmen. Ja. Äh, deshalb einfach von Europa aus, wenn man in Y oder B war, hatte man einfach zwei E-Voucher pro Segment. Wenn man M M&S Buchungsklasse hatte, hat man auch zwei, ganz einfach, ganz äh, simpel an dieser Stelle und das war das Upgrade von Economy into, äh, in die Business Class. Man hat also die Premium Economy übersprungen. Jetzt hat man natürlich auch die neuen Buchungsklassen KLT, da kann man drei E-Voucher pro Segment dann einsetzen, um das Upgrade zu machen, was vorher einfach nicht ging. Das ist das, was Mario meint. Alles, was ihr in grün seht, das gab es vorher nicht. Dann, wenn man guckt, von Europa nach Nordamerika, wenn man von der Economy in die Premium-Economy, hat man immer einen Voucher gemacht und muss jetzt zwei bezahlen. Wenn man von der Premium-Economy in die Business, ja, ja. hat man immer einen gehabt aus der G und E. Und da ging es halt nicht aus, in, aus der N Buchungsklasse Und da kann man jetzt mit zwei E-Vouchern upgraden. Daran seht ihr doch einfach, dass man etwas erweitert hat. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Möglichkeiten, die E-Voucher loszuwerden. Viele haben sich ja auch immer beschwert, dass die E-Voucher, ja, dass man da gar nichts losgeworden ist, aber jetzt kann man es wirklich loswerden. Deshalb denkt einfach immer daran, KLT und N, also KLT für Economy und N für, für die äh, Premium Economy, das sind die Buchungsklassen, die früher nicht gingen, aber jetzt gehen sie, wenn man einen Moucher mehr bezahlt als normal. Heißt also, zwei normal plus eins sind drei, um aus der Economy in die Business zu kommen oder aus der ähm, Premium Economy braucht man einen, jetzt braucht man für die N ein mehr, das sind zwei. Also in meinen Augen eine ganz super Geschichte. Und das Gleiche gilt übrigens auch, und ich bin jetzt gerade in meinem Redeschwall, ich weiß nicht, Mario, wolltest du was sagen? Nein, nein, nein, erzähl du nur, erzähl du nur. Dann gehe ich nämlich direkt mit dem nächsten Overlay weiter. Geht natürlich auch mit Meilen, das heißt also, wer keine E-Voucher hat, sondern Meilen hat, ja kann Das auch noch mal machen, das heißt, also man hatte aus Y und Bravo, um aus der Economy in die Besten zu kommen, 35.000. Ich rede hier immer natürlich von den Nordamerika, also die anderen seht ihr ja ja. darunter aufgelistet, damit wir da jetzt kein Verständnisproblem haben. Ich würde das auch nicht jetzt alles noch mal durch äh, exerzieren, durchdeklinieren, aber als Beispiel. Und wenn man dann halt von Europa nach äh, Nordamerika fliegt, aber in einer KLT, dann bezahlt man 70.000, das ist das Doppelte. Ist also in meinen Augen sehr, sehr konkludent. Aus M und sind es äh, 50. Also insofern, also M bis S, muss man ja auch der Richtigkeit halber sagen. Und von der äh, Economy, in die Premium Economy, ist das dasselbe mit 20.000. Wobei hier haben sie einen Sprung von 45 gemacht, äh, da rein. Ja. Und haben denselben Sprung natürlich auch aus der ähm, N auf Nordamerika gemacht. Ihr seht das selber an der Liste. Aber nochmal, deshalb muss ich das ganz ehrlich sagen: Freunde, alles, was grün ist, das gab es vorher nicht. Das heißt also, man hat jetzt wirklich aus jeder Buchungsklasse die Möglichkeit, Natürlich mit einem Upsell, heißt also mit mehr Punkten und Meilen, die man ausgeben muss und E-Vouchern, jetzt die Möglichkeit dazu abzugraden. Und hey, ähm, was soll ich dazu sagen? Ich bin kein Lufthansa-Fanboy, auch wenn ich manchmal so rüberkomme. Mario ja auch nicht. Ähm, nein. Nein, nein, nein, nein. Wir mögen die Lufthansa sehr, wir lieben sie auch und... Ähm, ja, das ist so, aber wir sind auch sehr kritisch, aber in dem Fall finden wir, also ich, ich habe bei Mario nichts gefunden, dass er kritisiert hat bei Lufthansa, ja. ich kann nichts kritisieren, ich kann einfach nur zwei Daumen hochgeben, zwei Daumen, ja. so. zwei Daumen hochgeben, also es, es, es ist ja so, es wäre ja auch oder wäre zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch äh, ungerecht, es haben ja mit Sicherheit auch äh, viele Flüge in der Economy oder auch in der Premium Economy in bestimmten Buchungsklassen in den etwas teureren gebucht. Gerade auch, weil sie wissen, dass sie da mit entweder einem E-Voucher von der Premium in die äh, Business kommen oder halt auch mit, mit zwei in die Business äh, oder mit einem in die Premium Economy von der Economy aus. Wenn jetzt die ganz Billigen kommen, die auch für die Flüge ja nicht viel bezahlt haben und quasi hops mit denselben Einsatz von E-Vouchern dann dasselbe bekommen, das wäre auch in der Systematik total ungerecht. Also insofern finde ich, das, ist, das, ist das völlig in Ordnung. Vor allen Dingen finde ich es gut, dass man überhaupt jetzt dort upgraden kann. Ich finde, das ist schon mal ein, ein super Fortschritt und so mancher, der da zu viele Meilen noch hat, oder auch ein paar E-Voucher übrig hat, der sagt, oh, das ist doch eine super Sache, da wäre ich die los und kann dann trotzdem eine Klasse oder zwei Klassen höher fliegen. Also ich finde das eigentlich eine ziemlich kulante Angelegenheit und dass ich halt einen Flug, der nur 100 Euro gekostet, halt mit mehr E-Vouchers äh, upgraden kann, als einen Flug, der 600 Euro kostet, um es mal ein bisschen plakativ auszudrücken, ja, also das ist ja wohl völlig klar, oder? Also ich meine, ich weiß gar nicht, was es da für ein Fatun gibt. Insofern gebe ich dir da völlig recht. Ich finde, das ist, äh, ist eine super Sache, die man da eingeführt hat. Und ich finde, einige haben ja geschrieben, äh, die e voucher würden dadurch entwertet. Ich finde, sie werden dadurch eher aufgewertet, weil man damit nämlich jetzt noch mehr machen kann. Aber Kommentare, wie Herr Korsten sagen würde, schreibt es in die Kommentare. Ganz genau, also schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. In meinen Augen ist es einfach so, äh, Freunde, wir, wir, wir müssen uns ja davon ab, also davon lösen, dass Lufthansa ein karitatives Unternehmen ist. Ja, also wir sehen ja an den Preisen nach Nordamerika, ja, ja. die gerade aufgerufen werden. Meine Mutter holt mir die Ohren voll. Oh, ich habe den letzten Flug 800 ja. Euro bezahlt, jetzt müssen zwischen 1200 sein Ja, Mama, das ist halt so. Die Nachfrage ist da, die Flieger sind äh, kleiner, 380er fliegt nicht mehr. Also solche Sachen, das ist halt so und ähm, nichtsdestotrotz und ich glaube auch, dass das wieder zeigt, Lufthansa macht sich schon Gedanken, wie sie uns glücklich machen kann und ja. ähm, ich finde schon, dass das, wie du sagst, wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung ist, weil man da halt wirklich feststellt, dass Lufthansa sich Gedanken gemacht hat und viele haben doch immer rumgeheult, ich kann aus KLT und aus N halt nicht äh, upgraden und Jetzt machen sie es jetzt auch nicht mehr richtig, also Freunde, da einfach mal die Füße stillhalten und äh, ihr wisst es ja, wenn es um Bashing geht, ich bin der Letzte, der sich da zurückhält, <lacht> wenn es jemanden ja, gibt, den ich schlagen kann, ich, äh, ich lange zu, aber in dem Fall muss ich einfach sagen, Schaum abwischen, Krone richten, weiter geht's, weil es einfach geil war, äh, wer gestolpert ist äh, aufgrund dieser Meldung, Fehlalarm, einfach ja, Fehlalarm. Ich kann es nicht nachvollziehen, gerade weil, weil du sagst, ich kenne so viele Meilenjäger, die über, weiß ich nicht, Payback und sowas da unendlich viele Meilen generieren, die sie dann in Lufthansa-Meilen umwandeln und die genau das gesagt haben, äh, ich kann aus den billigen Buchungsklassen da nicht, nicht upgraden. Ja Leute, jetzt könnt ihr es und ihr habt ja genug Meilen gesammelt, da sind ja viele, die ich auch persönlich kenne, immer ganz stolz drauf, da jedes Schnäppchen mitzunehmen. Ja, so what? Jetzt setzt doch dann euch nochmal die Meilen äh, dafür ein, dass es jetzt nochmal einen extra Discount dafür gibt. Da muss ich hier dir auch recht geben. Die Lufthansa ist natürlich auch dafür, da Geld zu verdienen und ihre Flüge nicht zu verschenken. Insofern, also ich kann da wirklich nicht mal im Ansatz was Negatives finden. Ganz im Gegenteil. Ich finde das eigentlich eine super, eine super Entwicklung. Ja, ich hatte jetzt am äh, Freitag, war ich glaube ich nach München unterwegs. Äh, da habe ich einen Kollegen getroffen. Da darf ich leider den Namen nicht nennen, aber wir werden da vielleicht ein paar geile Sachen machen. Ähm, der hatte gesagt, der hat über 20 e <lacht>, schon mehr an 30. Ich meine, wie will er ihn loswerden? Also ich weiß gar nicht, ja. wo er die alle her hat. Also unglaublich. Ja, aber <lacht> ja, die sind ja nicht verfallen. Also das ist ja, ja. 2022 verfallen, keine, die werden ja alle weiter äh, ja. durchgerubbelt. Also insofern. Ey, jetzt hast du die Möglichkeit, er ist natürlich Hon, ich, er fliegt auch bezahlt vom Arbeitgeber. Also insofern ist er da in der glücklichen Position. Aber nochmal, ähm, ich kann euch nur auffordern, kommentiert unten in der Kommentarspalte, ja. schreibt einfach rein, was ihr dazu denkt. Vor allem auch äh, in dem Kontext kann man da jetzt nichts übles feststellen, dass sie gesagt haben, hey, wir geben für den FTL einen E-Voucher, für den Senator geben wir zwei und für den Hon geben wir vier in der Requali als zusätzlich on top. Und deshalb müssen wir mal gucken, dass wir was cachen. Wenn es so gewesen wäre, dass aus den anderen Buchungsklassen ja. gesagt worden wäre, ja, also wir wollen jetzt nur noch YB machen, der Rest wird einmal noch nochmal erhoben, hoch, hoch, hoch. Dann hätte ich da ein Problem gehabt, dann hätte ich gesagt, ja, ja. also Freunde, so geht es ja nicht. Ne? Also wir können ja jetzt nicht einfach mehr Geld auf den Markt werfen, um es mal ein bisschen symbolisch zu sagen, ja. und haben dann Inflation. Das ist halt das Thema. Also nochmal von meiner Seite aus, kein Groll, kein Ärger mit der Hansa. Ich freue mich wahnsinnig. Ich hätte vielleicht die E-Voucher schon genutzt aus der Buchungsklasse, die ich habe. Ich habe, glaube ich, eine Paula, aber da geht der EDF-Upgrade äh, von der Lufthansa. Aber der Flug hat kein F. Nach Dubai fliegt die 747-400 mit oh. der Dreiklassenbestuhlung: oh. Economy, Premium Economy und Business Class. Aber ich sitze oben. Oben. Sehr gut. Deshalb, also insofern. Woher kosten ist, ist immer oben und vorne, oben und vorne. Und meistens beides zusammen. <lacht> ja. Das ist, <lacht> das ist ganz wichtig. Aber da werden wir auch von der Dubai Airshow berichten. Da fliegen wir hin, werden da ohne Mario berichten. Aber ich habe äh, fähige Leute mitgenommen, die Mario nicht ersetzen können. Sie werden auch nicht ins Bild kommen. Sie werden hinter der Kamera fungieren, agieren. Damit wir euch die Neuigkeiten bringen. Da auch ein kleiner Spoiler, die 7X werden wir von der Boeing besuchen. Airbus bringt ja auch zum Beispiel 350 von der Äthiopien, äh, hat auch eine 321er LR oder XLR, nee, LR von Visair, die kommt. Und äh, also da wird es ein paar coole Geschichten geben, drumrum. Und mit viel Glück können wir bei Ricardo den neuen Lufthansa-Sitz sehen. Vielleicht nicht in der Lufthansa-Variante, das muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, aber der CL Schlagmich-Tot-Sitz, den haben wir ja schon mal auf der Dubai Air Show gesehen. Da kann ich euch unsere alten Videos empfehlen. Ja, also insofern, ja, das war eigentlich das, was wir heute machen wollten. Mario, sollen wir noch was dazu sagen? Wir haben wieder 16.45 45 ja. gesammelt. Genau, wunderbar. Danke fürs Zuhören und äh, für unsere positiven Aufreger diesmal. Und äh, ja, nicht vergessen, nicht liken, Glocke an, kommentieren und abonnieren. Ganz genau. Keine Schnapparten kriegen, sondern die Dinge machen, die Mario gesagt hat. Danke, dass er heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bis dann. Und... Ciao, ciao. Bis demnächst. Ciao. Ich mache jetzt auch aus, ne? Ja. ja. Okay. Ja, ich mache auch. Ja, <lacht> alles klar. Okay, tschüss. <lacht>